Okay, guten Abend. Guten Abend, Anna. Ähm, wir sind wieder da als äh, Exilprogramm, äh, Plattform äh, Nummer 1. aber leider heute leider nicht mit zwei Künstlerinnen und Künstlern, die äh, sich mit uns setzen sollten, aber wegen der Corona, die können nicht zu uns kommen. Das ist sehr schade, aber wir haben äh, die Werke von Robert Gabris und Vanna Karama-Unas äh, ausgestellt auch mit deiner Arbeit. Das bedeutet, sie, sie sind da, aber ohne da zu sein. Sie sind Geistliche da. Ähm, ich möchte kurz trotzdem äh, Vanna und Robert präsentiert, weil äh, sie, sie sind Teil auf der, der ganze Projekt. Und äh, weil Sie sollten auch mit uns äh, reden über den ganzen Lebenslauf äh, auf eure Werke Werken und Ihr äh, Leben vielleicht, äh, aber jetzt äh, wird nichts stattfinden. Aber ganz kurz, Vanna ist äh, Fotografin und sie kommt aus der Schweiz und Griechenland. Und äh, eine Arbeit von ihr mich sehr, sehr überzeugt, es war so äh, eine Reihe von äh, ein Bett in, der, in den Stadtstädten äh, äh, in Griechenland meistens. Und man weiß, dass in Griechenland, die haben auch eine sehr große Krise gehabt, äh, Finanzkrise, aber nicht nur diese Krise, sie haben auch eine ganze Geschichte von Krisen wie alle Länder. Aber dann äh, deswegen auch Wana ist da mit uns. Robert Gabris habe ich ihm kennengelernt äh, in äh, Norwegen in einer Triennal mit dem Titel Actually the Dead are not dead. Und er ist ein ausgezeichneter Zeichner, aber nicht nur, er macht auch Performance, äh, Fotografie ähm, und äh, äh, äh, Besonderes. Seine äh, Zeichnungen sind äh, sehr inspiriert von Leiche äh, als Modell und auch äh, Gender und mit dem äh, männlichen. Struktur sozusagen mit Breitwinkeln. Also extrem interessant. So, und äh, Robert lebt in Wien und Wana äh, lebt in Genf. Also deswegen auch heute mit dem Schwierigkeit die Grenze. Und jetzt Anna, Anna Shapiro, bist du jetzt da, weil du in Berlin lebst und das ist eine große Freude dich äh, zu empfangen. Und äh, Anna Shapiro, werde ich kurz sagen, dass du in Moskau geboren bist, du hast studiert in der Hochschule von Bildende Kunst in Dresden sowie in der Universitat do Porto in Portugal, dann äh, hast du auch äh, studiert in der jüdischen Studium am Europa-Institut für Jewish Studies in Stockholm und du hast mehrere Lehrauftrag äh, und so weiter und so fort. Du bist äh, deine meisten Arbeit äh, gilt sowohl als bildnerische, aber als auch als gesellschaftliche äh, Transformationsprozess. Und ich weiß, dass du auch Schriftstellerin bist. weil Ich hätte sehr Glück eine, ein Stück Radiotheater gelesen habe. So also dann fangen wir vielleicht äh, so an äh, zusammen. Ich hätte angefangen mit einer Liste von Wörter und ein Zitat. Vielleicht von wir Knippen auf diese Wörter, aber auch gar nicht. Wir werden sehen. Aber wenn ich sehr sage: Ausweisung, Verbannung, Vertreibung, Ausbürgerung, Zwangsummiedlung, politische Verfolgung, Freiheitsbeschränkung, ist es etwas zu tun mit Exil, bestimmt. Aber wahrscheinlich nicht ganz und unsere Zeit in Berlin, jetzt, heute, heute, obwohl. Und das werden wir auch als die das vielleicht forschen. Und jetzt, ich werde ein Zitat von Laszlo Molinagi, der auch eine Exil war, ist gestorben in Amerika und er hat auch im Bauhaus gearbeitet und ist in Ungarn geboren. Er hat ein Zitat gesagt, aber er hat eine Diskussion mit äh, Sergei Eisenstein, mhm. der so ein großer Fan auch. Und er sagt: Für einen Künstler gibt es nicht so etwas wie sein Land. Für einen Artist, sein Land n'existe pas. So. Was können wir das sagen, wenn man so, weil es ist so gerade was, ja, so. Soll ich einfach anfangen? Wie also, du willst. Ja. Ich kann auch weiter ja. Also erst einmal auch guten Abend und danke für die Einladung und ich bin froh hier zu sein ich hätte mich auch gefreut mit den anderen zu sprechen Ich habe ganz lange überlegt in der Vorbereitung auf das Gespräch dass ich dachte, Einerseits, dass es diesen großen Unterschied gibt zwischen dem freiwilligen Exil, dem Selbstgewählten und dem Nicht-Freiwilligen. Und dass bevor wir eigentlich tiefer einsteigen, wir eigentlich sprechen müssen, in welche Richtung wir gehen oder einfach diese beiden aufzumachen. Und ich glaube, die ganzen Worte, die du aufgezählt hast, sind eigentlich das Nicht-Freiwillige. Und dann in meiner Überlegung oder auch in den vor, also oder als wir ein bisschen gesprochen hatten, ähm, dass du immer wieder auch das goldene Exil so benannt hast und dass ich. Ähm, also, dass ich jedenfalls ähm, über das Unfreiwillige nachdenkend so, dass, ähm, da, ja, dass ich glaube, dass wahrscheinlich in dem Künstlerischen, ähm, also es eigentlich sich um eine Entscheidung handelt oder um eine Haltung und ich glaube, das Zitat ist dann eigentlich wiederum, dass es mehr in die Richtung, also dieser Haltung geht eben. Und dann ist die Frage, was ist diese Heimat? Oder er hat es als es war Heimat in dem Zitat, oder? Genau. Ja. Genau. Also es ist gar nicht Land mhm. äh, äh, wichtig. Wichtig ist als Kunst. Wir haben nur unsere Kunst. Ja. Das habe ich so verstanden. Und ich meine, äh, es gibt so, äh, wie ich dich gerade auch gesagt habe, gerade äh, ja. damals, wenn wir uns getroffen, über es es gibt mehr. Also mindestens für mich, aber auch für viele. Eine, die Art von Gold und Exil, aber trotzdem, es ist trotzdem eine Schieberei. Du schiebst deine deine Welt von A bis B, C, D, EFG, also wo, wo, wo, wo man will, weil heute wir haben noch dieses Chance mehr oder weniger, weil wir sind nicht in in Länder, wo es ist extrem noch schwer auch zu bewegen. Aber ich meine in in, in, in so, unsere Europa, Europa zum Beispiel. Es ist relativ äh, einfach und man kann so von äh, Portugal studieren, zum Beispiel und in Stockholm, eine Ausstellung in Oslo machen oder in Bergen oder so. Also, ich spreche ja. außerhaus dieses ganze spezielle ja. Moment von dieser Corona. Das stimmt ja. heute. Es gibt sehr, sehr viele Begrenzungen und das ist wieder etwas, man könnte auch später vielleicht auch äh, sehen. Aber jetzt, du hast recht, das ist dieses goldene Exil. Ich denke, du entscheidest, wo du möchtest. Ja, aber ja, ich würde eben sagen, dass, es, dass das vielleicht meine Situation ist oder dass ich danach nachgedacht habe, wie war das bei dir, was waren das für Entscheidungen, wann wie umzuziehen und dass das ja ein, also ein großes Privileg ist, das machen zu können im Gegensatz ähm, zu Flucht, Vertreibung und so weiter, wo wir eigentlich über was anderes sprechen müssen. Und das, ähm, Ich habe heute noch so ein Zitat gelesen von Hannah Arendt, was das eigentlich, was dieses Zuhause bedeutet, eben eine Bedeutung in einem Ort zu haben, eine Zugehörigkeit zu haben. Und eine Zugehörigkeit in dem Sinne, dass ich etwas beitragen kann, mhm. aber auch, dass wenn ich stürze, dass jemand da ist, der mir aufhilft. So. Und, ähm, und das künstlerische Exil, das verstehe ich eigentlich noch mehr als ähm, eigentlich wie vielleicht an den Rand gehen oder nicht quasi sich aus einem Zentrum oder dieser Fixiertheit rauszubewegen und nicht in der zu sein. Und, ähm, wie auch immer, ob das freiwillig ist oder ob das etwas ist, was man eigentlich verspürt, dass man sowieso in dieser Position ist und sich dann für künstlerisches Arbeiten entscheidet, ist wahrscheinlich, also ich vermute, das ist unterschiedlich in den Biografien, ähm, aber dass das vielleicht wie eine Position in der Gesellschaft ist, in die man, wie auch immer, reinwächst oder reingeht. Das war so mhm. das Bild, was mir kam. Ja, ja, ja. ja. Also ich finde ja auch sehr, sehr nah von was du. Mhm was du fühlst, also in diese, in diese Richtung. Und da, da, da können wir so auch unsere Entwicklungen äh, als Mensch in diese Welt durch dieses Moment, wo man, man, man, man ist in diese Städte oder in diese Länder oder diese Sprache oder, oder so, wie, äh, wie, wie auch, äh, geprägt. Und dann äh, gibt es uns auch äh, Beeinfluss. Äh, und es ist immer sehr gut, also sehr positiv. Äh, eher. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt daran, also nur an diese Auslandsstudium oder so denke und ich weiß nicht, ob ich das eigentlich als Exil ähm, benennen würde, mhm, weil, ähm, weil die Frage ist auch, heißt Exil eigentlich, dass ich dann wieder zurückkommen kann oder nicht? Oder was, was passiert eigentlich mit diesem Verhältnis und was ist eigentlich dieses Zurück auch ja. in meinem Fall? so Oder was, was wäre dann dieser Ort? Ähm, aber dass vielleicht dieser Moment ist, dass man in der Fremde ist, dass man vielleicht die Sprache nicht versteht, aber sich eigentlich in dem, am sichersten oder am wohlsten fühlt, so würde ich es bei mir beschreiben in dieser Bewegung, dass das, ähm, ja, das nochmal so Sachen freisetzt, so, weil man natürlich anders guckt und an, also, ja, oder vielleicht auch offiziell als Fremdkörper da sein darf, weil man jetzt in dieser Rolle ist. Ja. Genau, die Sprache ist sehr interessant, äh, äh, weil man, man, man hat so ein Gefühl, wenn man eine, in eine fremde Sprache äh, als in in, an, in öffentlichen Verkehr mhm. zum Beispiel Smalltalks ist immer wenn in deine also französische Sprache sind es Smalltalks ganz schon manchmal sehr nervig sein also stören mhm. wenn du äh, liest ein Buch das ist eine kleine Anekdote aber wenn du in, in, in, bist in eine ganz total eine andere fremde Sprache du bist in Ruhe du bist in deine deine dann Welt sozusagen. Das ist ganz Einsamkeit, kann auch sehr weh tun, aber in der Seite, das hat auch seine, seine sehr gute äh, introspektive Sache, also kannst du wirklich dich äh, gucken, äh, viel mehr Aufmerksamkeit für viel andere Sachen, was du nicht äh, hätte. Ja, und ich dachte noch, also Exil in Bezug, weil ich dann noch dachte aus so jüdischen Studien oder mhm. aus dieser Geschichte des Judentums, dass ich auch dachte, ähm also, bis ich dieses Studium dann gemacht habe in Schweden, dass ich eigentlich eher dann mich selber in Frage gestellt habe, mit dem sich vielleicht fehl am Platz fühlen oder nicht zugehörig sein. Und dass dann eigentlich ähm, in dem Studium so klar wurde, dass alle so kulturellen Errungenschaften, die, die, also die ich unglaublich schätze im Judentum, eigentlich immer möglich waren durch diese Exilsituation ja. und die Reibung an der anderen Kultur und dass man Teil, aber auch nicht Teil war und dass das eigentlich alles so herauskristallisiert hat, so in den ganzen Jahrhunderten. Und das fand ich, ähm, das hat das für mich irgendwie nochmal total gedreht. Ja, ja. ja. ja weil da genau mhm. das ist so also eine, eine sehr spannende in deine Kultur, also diese, diese ganze Diaspora, die haben sich auch entwickeln, also unglaublich großartig von, von, von allen Ländern, also bis zum Amerika, äh, ja, nach der zweite Weltkrieg noch mehr, viel, viel mehr und, und, und die mhm. haben auch äh, alles in der Kunst so fein und alles so, weil ich bin da sehr, also ich fand das extrem äh, also wichtig, dass es gibt das mhm. Äh, natürlich, es ist dann äh, mit, mit Israel ganz problematisch, mit dem Zionismus, mhm. so Annahrendt wieder, mhm. da können wir sie auch wieder nennen, aber ich meine, äh, es ist auch äh, extrem wichtig, die, die, diese Kultur ist überall fast, hoffentlich, aber fast. Und vielleicht, gesehen. also ich habe mich so gefragt, was sind die Bedingungen, was quasi, was für Bedingungen brauchst du für das, also für dein Arbeiten, vielleicht kann ich auch dich fragen, <lacht> ja, oder was ähm, ja. das ausmacht, weil ich so dachte, okay, da, also das verändert ja komplett die Konstellation der Bedingungen. So quasi ist es, ähm, also so ein Aufwachsen an einem Ort und dort immer arbeiten und keine Ahnung, und seit Generationen ist die Familie dort vor Ort oder sowas, macht, also ist hier eine andere Form Verwurzelung als, wie du es auch in diesem Ankündigungstext geschrieben hast, ein nomadisches Leben oder ein nomadisches ähm, unterwegs sein und arbeiten ist das auch eine frage von äh, die, die heutige zeit also das ist so ein, fast eine schizophrenie weil wir sind ja auch viel im netz internet und so weiter wir sind überall in einem klick aber auch wir sind auch als künstlerinnen und künstler ich bleibe in diese erstmal da weil ich kenne das am besten äh, wir sind immer in bewegung auch zwischen ausstellungen zwischen oder, oder am Atelier und ohne Ausstellung, wie weinen oder so, niemand liebt mich und so weiter und so fort. Also das gibt so alles so unterschiedliche natürliche äh, äh, Ebenen oder Wünsche. Aber was du sagst, es ist auch etwas, das mich auch sehr beschäftigt neulich. Es ist die, die Person, die, die lebt in einem Ort und kennt diesen Ort so gut. Sie ist dort geboren und äh, entwickelt da und, und kennt die dass das Wind in den Straße oder in den Bäumen so gut, dass er weiß genau, das ist wird regnen in zwei mhm. Minuten und oder was wie immer so, also, was ist so wirklich fast fast nie jetzt äh, äh, äh, mhm. möglich äh, fast ich meine vielleicht ja. doch aber aber das ist nicht die, die, die, das Bild, dass man hat Besonderes bei bei uns unsere ähm, Studium zum Beispiel Studierende viele studieren da und machen eine erste Teil zweite Teil äh, wo anderes das, um um ja um sich zu zu entwickeln das ich meine das ist auch eine bestens äh, Sache aber ich bin trotzdem extrem sehr sensibel über diese Ort, vielleicht Sie wie wie mehr so Bauerhof, äh, Bauern, also nicht Bauernhof, mhm. sondern also eine Bauer also, oder Idee. Da sieht am Erde sein Land und bleibt und so weiter. Aber ich muss sagen, ich habe eine riesen Faszination für solche Personen oder in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn es solche Personen gibt. Ich bin, also ich glaube, dass ich erst da das gemerkt habe, was eigentlich, ähm, was eigentlich mein Leben ausgemacht hat, weil ich war mit einer Person auf einem Berg und diese Person konnte, also diese Person lebt nicht mehr und konnte nämlich sagen also von diesem Berg aus stehend, da bin ich geboren, so diesen, den Fluss runter. Da quasi konnte ich sagen, wo die Kinder von die so leben, konnte sagen, da habe ich meine Frau kennengelernt und da haben wir Und alles war sichtbar ja. auf diesem Berg und diese Person konnte das auch machen mit dem Wind und dem Regen. Ja. Und ich war, ich war so, also unsere Gräber sind ähm, alle, also... Viele noch in Moskau von der Generation, aber also es ist so zerstreut. Mhm. Und dass ich einfach, ähm, ja, ich weiß, also es ist nicht mein Leben, aber in dem Moment, also große so Bewunderung und ach, so, dass das geht. Dass man an einem Ort steht und das überblickt. Ja. Also ich hatte großen Respekt davor. Ja, ja, ja, ja, ja und ich ja. auch. Und wie, meine Güte. Ja, ja, ja. Nein, ja. nein, nee, es ist äh, fantastisch. Es ist fast wie ein Märchen, irgendwie, äh, solche Personen, die da stehen von einem hm. Ort äh, so. Aber das hat auch tendenziell hm. auch ein bisschen manchmal auch äh, Winkel ein bisschen niedrig. Ja? Das ist nicht immer, aber wer ja. weiß. Ne? Wer aber ich? vielleicht auch bei, ja, ich, ja, das ist jetzt vielleicht ja. die andere Richtung, aber ja. ich, nicht, nicht unbedingt, glaube ich, nee, oder die, nee, die mir einfach ja, ja. Also ich bin nicht dafür zu beurteilen, ja. was besser oder nicht. Ich bin genau wie du sehr sensibel auf Menschen, die so kennt oder so geboren, also dann die ganze Alltags. Und alt werden, äh, wie eine Quelle äh, mit Würzeln ja. Würzel zum Beispiel. Ja. Das ist ein Begriff, der mich sehr, sehr, sehr fasziniert und sehr interessiert. Vielleicht, weil ich auch langsam gehe, die andere Seite des Bergen, alt werden mhm. und so, so, nach meiner Erfahrung hinter mir und so. Und sagen, oh Gott, was habe ich nicht gemacht und das und das oder so oder so. Aber hast du dabei eine Sehnsucht nach einem Ort? Oder... Schwer, ja. schwer. Es ist mhm. sehr mental. Meine, meine, meine, Orte sind sehr so in, in, äh, ja, in, mhm. in, in, in geistliche. Aber eine Sache trotzdem äh, äh, bei, bei mir äh, und das ist schade, dass, da, mhm. dass der Wanner nicht da, ist, dass, weil ich komme aus der Schweiz und ich habe keine zweite Wurzel, also sozusagen wie wie du oder mhm. wie alle äh, äh, Künstlerinnen und Künstler, die ich angeladen habe und die Schweiz. Mhm. Es gibt keine Geschichte da. Es, es gibt, also natürlich es gibt es die Geschichte so sehr, sehr, aber es gibt keine Legende. Also außer diese, diese, diese Guillaume Tell mit dem Apfel, aber bon, das ist so auch äh, nicht, so, nicht so wichtig. Äh, und da wahrscheinlich viele Schweizerinnen und Schweizer geht, geht raus auf den Land, besonders in, als Künstlerinnen und Künstler. Mhm um das ein bisschen zu erfahren, dieses äh, Gefühl, äh, ich lebe doch. Äh, ich habe so eine ganze Verbindung mit der Schweiz extrem kompliziert, aber, und dann komme ich zurück zu was äh, du gesagt hast, mit der äh, Frage, ob ich das auch eine, eine Bild habe oder ein, ein Wurzelort, äh, es ist tatsächlich trotzdem die Schweiz, aber alle diese Jahre, äh, Schweiz, also es ist abstrakt, ich meine ich nicht äh, so, mhm. äh, aber trotzdem, ich gehöre, ich, bin, ich fühle mich Mensch auf dieser Welt, ich, ich habe kein Gefühl, äh, ich gehöre zu einem besonderes Land, so. aber ich, ich sehe das, Art, äh, nach dieser, äh, ich würde das sagen, diese 70, äh, sogar noch Zweite Weltkrieg, diese Idee von Europa das also auch so mhm. und diesen Patriotismus ein bisschen wegzulassen, um da ein bisschen äh, Luft zu bekommen, ein Mensch zu sein mit anderen Menschen, das habe ich das Gefühl, jetzt existiert das nicht mehr, so viel. Ich habe das Gefühl, mhm. es ist alles, aber wer bin ich, ja? Aber es ist, ist ein bisschen schließlich. Und ich habe noch mehr Fragen. Ja. Und würdest du sagen, dass sich für die Malerei zu entscheiden, dass das für dich auch eine Art Exil war? rein zu also ich kann auch gleich sagen wie ich drüber denke, aber war das für dich oder ich, würdest du oder ja. oder weil oder vom Film in die Malerei zu gehen war das sowas oder ja das war nicht exil ich denke mehr meine meine meine meine leben All, mhm. alltagsleben war so also exil natürlich ist eine goldene exil ne? mhm. habe ich das so schon klar aber ich mich so wie ein Sadomaso geschnitten von Familien, von Freunden, Freundinnen, von von von von Gegend, von von Regionen für eine andere Regionen, mhm. dann für die Malerei oder die, die mhm. meistens, war für die Kunst sowieso mhm. und dazu Forschung, dann zu mich zu so miteinander zu setzen, mhm. zu, zu äh, wirklich zu, zu sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Mhm. Aber nicht schaffen, ich habe niemand zu zu überzeugen. Mhm. Aber für die Malerei zum Beispiel ist so eine Medium, die so komplex und auch durch die Jahrgang, wo, weil die Jahrzehnte, wo ich das erlebt habe, zum Beispiel in Frankreich, war die Malerei in meinem Praktikum extrem konservativ gesehen. Es war total anderes als Deutschland. Deswegen bin ich danach auch nach Deutschland gegangen, weil ich wollte leben dieses Medium auch und auch äh, fühle mich mehr frei als dieses konservative Ecke, wo die Malerei war äh, so. Äh, in Frankreich so, ja, in einen Schubladen. So. Mhm. Also es ist nicht, dass der Malerei eine Politik, äh, äh, so wie eine Fahne oder ein Videofilm oder Fernsehen, aber Malerei ist Politik schon, mhm. so, das ist ein Statement, voilà. mhm. ja. Und bei dir? Manchmal denke ich, wenn ich ähm, ins Atelier gehe oder wenn alle, also ich empfehle, ich habe so eine starke Empfindung dafür, wenn alle so zu ihrem Job gehen und wenn quasi und ich gehe und keiner, keiner guckt, ob ich komme. So, dieses, also weißt du, die, die völlige Überlassenheit auf mich. Und dann sitze ich da und es passiert vielleicht tagelang nichts oder wie auch immer. Und da habe ich eigentlich das Gefühl, dass ist, ähm, das ist wie vielleicht eine Art von Exil oder eine Art von Außensein von dem, was wir als Gesellschaft uns als Leben erklärt haben nämlich, dass etwas funktioniert oder, oder quasi ähm, in, ja, ähm, in solchen Strömen oder Bahnen ist ja, da ich das dann finde ich schon so, so. Ja. oder dass man auf eine komische Art dann außen ist, was ich aber erstmal nicht so gedacht habe. Ich glaube, das ähm, fällt mir ähm, vielleicht jetzt auf <lacht> auch wenn ich jetzt sage beim älter werden oder so, aber quasi, dass das vielleicht mit 25 noch anders war oder mit Anfang 20 als jetzt, mit irgendwie Anfang 30, ja, dass ich erst jetzt verstehe, für was, für was ich mich eigentlich entschieden habe. Ich glaube, voll intuitiv und voll intuitiv richtig, aber das, das zu begreifen, ja. Und warst du zum Beispiel nicht beeinflusst von deinen Eltern aus oder von den Professoren oder die Schule oder so? Also von den Eltern in dem Sinne genau das Gegenteil zu machen, was sie wollten, so, und sie wollten, also das war für sie. Also und ist bis heute eigentlich schwierig, so. Ähm, ja. Ja, das war auch für ja. Asana die Gleiche, hat ja. sie auch gesagt, dass für die Eltern, für sie, es war nicht schön, mhm. dass sie äh, eine künstlerische mhm. äh, so, Entwicklung, mhm. äh, die Eltern waren dann dagegen. Ja. Ich meine, bei mir auch, also stand ja. so, dass ich vielleicht <lacht> ich müsste, vielleicht gibt es eine Krankheit hier. Bisschen, ja. Ja. Glaub, ja. Ja. ja, aber trotzdem. ja. ja. Also. Aber eben und dadurch, dass es keine Künstler auch vorher gab oder so. ich weiß nicht, ob es vielleicht Künstler gab und deswegen haben sie gesagt, auf keinen Fall oder sowas. Aber dadurch, dass es niemanden ja. so gab, eben vielleicht auch keine Vorstellung davon, wie das eigentlich, wie sich sowas entwickeln kann oder wie sich ein Weg entwickelt. Ja. Und deswegen ja, und deswegen Ach, muss man ja. so be be be bewegt. Also deswegen habe ich so, ich habe gedacht, ah, äh, äh, äh, gestern, vorgestern habe ich sehr, sehr, sehr, ein bisschen, ah, schlafen, ein bisschen kompliziert, wach und so weiter und sagen, ah, der Titel Exil ist falsch. Das ist zu viel, äh, du, du bist zu, ähm, äh, sagen wir, zu bürgerlich, du bist Professorin, du diese diesen diese Begriff am Tisch mhm. und ich sage nein, also nein, das war so, nein, das ist trotzdem, trotzdem. Es ist auch schwer, es ist schwer zu Eltern zu sagen, nein, will ich das. Es ist nicht einfach, akzeptiert zu sein auf in eine Kunsthochschule, das weiß ich in andere Seite das ist nicht einfach, einfach nichts sowieso ist einfach aber wenn man will etwas das ist eine Art von Bewegung also ich spreche jetzt ich meine in Klammer die die schönen Menschen am Bergen und so weiter die machen auch was auch schwer bestimmt aber ich meine dass uns also uns äh, und so und viel von von uns bestimmt haben solche äh, äh, Erlebnis zu teilen, mitzuteilen, äh, mit Sicherheit. Aber und deswegen auch die, die Begriff goldener Exil oder künstlerischer Exil. Irgendwie, äh, äh, weil wir keine Waffe hinter uns haben, aber wir haben trotzdem etwas vor uns, die Ruf uns. Und das ist, finde ich, auch äh, wichtig zu, zu machen. Also, ja. Sehr. Äh, ja, ich bin glücklich, dass du da. Ja. Ja, ja. Ja, es ist, oh, wow. ja. ja, aber ich habe auch irgendwie gedacht an dieses Exil, ich weiß es nicht, wenn du darüber nachgedacht hast und du dachtest, das ist der falsche Begriff, hattest du noch einen anderen, weil ich hatte auch, ich weiß nicht, ich hatte noch gedacht, ähm, jetzt nicht das Exil zu denken vielleicht als so ein physisches oder quasi oder was so an die Biografie geknüpft ist zum Beispiel dass ich dachte ähm, was ist mit diesem Exil wenn wir das denken als eine Figur oder auf eine also oder anders darüber denken was was was bedeutet das dann oder was oder ich, weiß, kann, ich glaube dass ich viel einfach über Bedingungen nachdenke was für Bedingungen schafft das was, was bedeutet das auch wenn du sagst die Räume sind eigentlich mehr ähm, imaginative Räume vielleicht oder auf Meter oder Räume ähm, Was ist das dann für eine Figur und was also was für eine Funktion vielleicht erfüllt sie auch oder was ist wie wie kann man dann also damit in Kontakt noch kommen ja ja das ist absolut recht verrecht also es, es klingt absolut sehr viele Musik bei mir so wenn du so sprichst also, weil, ähm, ich habe auch gedacht dies, äh, dies morgen so diese Morgen so am, am Wachwerden, äh, ich heiße, also, ja, das ist etwas, die, dieser diese Begriff Exil hat äh, eine Resonanz auch in mein Herz oder, mhm. weißt du, oder in mein, meinen Geist, aber das hat zu tun mit vielleicht Menschen, die du verlassen hast oder Menschen, die du auch äh, äh, gestorben sind, also es ist nicht so, es äh, sind auch eine Art von Eisamkeit, aber in, äh, auch nicht negativ. Ja, das ist so, weil das Leben ist wie ein Fluss, also das geht so, so, so. ob du ein Berg lebst oder du bewegst dich von A bis B, das ist so etwas, und äh, ja, und es ist so diese, ich habe diese Melancholie äh, ein wenig da, vielleicht ist es Berliner Winter, weiß ich nicht, aber so, obwohl die Titel habe ich ja, Letzter Winter gefunden, <lacht> das stimmt wie so lange, äh, ja, ich denke, dass, also, dass man kann, wie du sagst, es klingt vielleicht wie ein Stück Musik, vielleicht mehr auch. Ja. Das hat so, guck mal so, oder hörst du ein bisschen klassische Musik zum Beispiel wie Chopin oder so, wenn ich höre eine, eine, eine Sonate von Chopin oder Prelude, ich, ich ich fühle sofort in Exil. Also so, dieses Bewegen von ihm von A bis B auch in Frankreich gekommen. Also ich weiß es nicht so. Hm. Ja. ich ja, ich denke wer mir dann noch einfällt ist ähm, auch ähm, Jonas Mekas ja ja und wie er ähm, alles was er in seinen Filmen beschreibt und auch ein, also diesen ganzen oder auch in diesem Film wo er zurückgeht Reminiscence of a Journey to Lithuania glaube ich wo er zurückgeht und dann weitergeht und dann noch andere alte Freunde trifft und wie er sie beschreibt wie also wie ähm, wie er beschreibt, wie Peter, ich glaube, Kubelka, ein Fisch ist und wie, also wie, sein, also wie seine ganze Statur und alles diese Festigkeit symbolisiert und wie er sich beschreibt, dass er diese nicht hat und eigentlich die, die, diesen ganzen Riss und alles. Und auch wie er um, die Emigranten in New York beschreibt. Um, ich, und ich glaube, er sagt so wie: um, that they look like sad dying animals in a place they don't belong und ähm, wie er so so poet, also so mhm. auf so eine wunderschöne Art und Weise Worte dafür findet ähm, so ja, ja ja ja das ist dann ganz ganz aber ja sie ja, äh, äh, es sind es ist ja. eine große große ja. äh, Künstlerin auch ja. wow nee, schon mhm. ich denke das, das Film habe ich leider nicht ges äh, gesehen ja. aber das sind das ja. Matter wie ich, ich mhm. gehe da sofort äh, das ist gut, weil ich finde äh, auch äh, diese äh, äh, témoignage ich weiß nicht wie sagt das auf Deutsch, dieses dieses Statement, mhm. dies, dieses diese Sache da, also dieses mhm. äh, äh, wie, wie ein Zeug, ein Zeugnis mhm. zu, zu zeigen wie Fotografie kann auch, man sieht das auch in Amerika, wenn der Fluss von, der, von der Emigranten, die da auch kommt in New York, wie du sagst. Also, ich, ich kann erinnere mich so Bilder, die ist, wie, wie immer in meine, in meine mhm. Gedanken bleiben so. Und das ist diese, diese jetzt mit dieser ganze Flüchtlingen auch Geschichte, die, die über Mittelmeer oder in Syrien und so ist es Geschichte immer so immer die gleiche das weil es sich auch Künstler da ich meine jetzt ja. so wie in der UDK wir, wir nehmen ein bisschen auch viele, also auch solche Menschen die, die, die brauchen unbedingt Betreuung also so. Sehr. ja ich glaube ja ich kann, also in dem bezug kann ich mich nur ärgern wie wir ähm, ich kann, wahrscheinlich Wahrscheinlich wiederholt es sich nicht aber also, und auf eine Art gibt es Ähnlichkeiten, aber trotzdem ist es immer wieder neu so mhm. und ähm, ich denke vor allen Dingen an die Zeit, wenn alle angekommen sein werden, hoffentlich, wenn sie sprechen können eigentlich darüber, was ihnen jetzt widerfährt, so wie, ähm, und gleichzeitig bin ich enttäuscht, dass über alles Zeugnisse, über das abgelegt wurde von also Benjamin, über de, zu dem du viel gearbeitet hast, von Hannah Arendt, von allen und noch zig anderen, ähm, dass das nicht eigentlich so unsere Säulen sind, so, so auf denen diese Gesellschaft stehen muss. Ja, ja, ja. weißt du, was, weißt mhm. du denn, große, äh, es ist die große Gefahr ist, die Geschichte des Erinnerung, die da auch mhm. äh, äh, fällt. Dann. Also geht es mhm. runter. Und weil solche Flüchtlinge, diese Ganze, weil die müssen alles hinterlassen und auch, es muss nicht immer Objekt, aber sie sind auch, wie gesagt, so schlecht behandelt und so. Und, und, und, so. und das wiederholt sich. Ich habe auch eine, eine Erinnerung an den an Film von Claude Lanzmann, kennst mhm. du ihn, als Schauer? Mhm. Die geht auch also, über die Erinnerung mhm. von den ganzen Juden, die war von, also, mhm. von ganz Deutschland und Frankreich natürlich mhm. viel auch äh, nach Auschwitz so geschickt mhm. und die, er hat so ein paar Überlebende auch äh, in Interview gemacht und das ist das, also das ist auch eine Art mhm. von Exil, zurück mhm. zu deiner e eigene Erinnerung oder mhm. weißt du, ja. etwas so, ja, wir können so Forschung so. Aber dann wäre ja auch die Frage, ich weiß nicht, wie würden wir uns eine Gesellschaft denken, die vielleicht von von den Schwächsten ausdenken, von den Marginalisierten, von denen, dessen Stimmen wir eigentlich später, im Nachgang, wie auch immer, einholen müssen. Was können wir da eigentlich lernen? So, und das, ähm, wo es auch, ich denke an, ähm, an eine befreundete Familie, deren Kinder ähm, quasi auf diesen ganzen Fluchtweg geboren worden sind. Und dass ich immer so gestaunt habe über diese Kraft und auch quasi, wie eigentlich sich die ganze Gesellschaft einfach auf, aufgrund der Existenz dieser Familiengeschichte ändern muss. Es gibt keinen anderen Weg, weil diese Familie und alle diese, diese Kinder, die sind schon 20 also die sind hundertmal internationaler und sonst wie als wir es alle irgendwann sein werden oder es überhaupt denken könnten. So, wer wo geboren ist. Einfach so, so mindblowing. Und ähm, das interessiert, das, also in dem Zusammenhang interessiert mich eigentlich das, wie, kann, wie, wie können wir eigentlich von der Seite denken? Ja so ja. mit diesen Erfahrungen von den ganzen Grenzräumen mit allem was ähm, was jetzt ansteht was zu tun ist damit es, sich, ähm, ja, damit es sich lohnt und Spaß macht zu leben so für alle <lacht> ja. das ist dann etwas ja. auch eine Herausforderung ja? ja. wenn man dann nichts ja. äh, als seine Alltags da und äh, keine ja. so, ich denke der Mensch hat, braucht Geschichte also nicht mhm. nur Erzählungen sondern auch äh, mhm. etwas zu fassen, also wo, wo was war das so dieses dieses berühmte Bild von Gauguin, der hat in San Francisco gehängt, äh, wer bin ich, wohin wo, wohin gehen wir und, mhm. und so weiter. Ich also, weiß ich auf Deutsch, äh, genau wie es das übersetzt, aber so où allons nous, que devons nous, was bekommen wir mhm. und das ist auch unsere aber ich so. glaube, dass wir auch diese Geschichtsschreibung oder so wie wir es lernen, die Narrative in der Schule, dass wir das genauso, dass es sich also, es verändert sich ja. Oder ich kann es nur sagen, auf mich bezogen, dass quasi meine Geschichte in dem, was ich die ganze Zeit den Geschichtsunterricht ge gelernt habe, keine Rolle gespielt hat. So und in dem Moment war es mir nicht mal bewusst. Ich war einfach nur, dass ich so, ich wusste einfach nicht, was ich da, was ich in dieser Veranstaltung zu tun habe, so oder was Sache ist. Und das ist ja eigentlich die Geschichte von ganz vielen Kindern, Jugendlichen, die in der Schule sitzen. Wie wird so, weil natürlich spielt es eine Rolle, auch total wichtig, ja. diese Geschichte zu wissen oder sich zu verorten. Ja, besonders, ja. wenn sie manipuliert auch. Ja. Ne? Man bei, ich spreche nicht ja. von den Fake News, äh, mehr, ich meine von den Büchern von mhm. damals. Äh, die sind ja so geschritten, wie man sagen, eher lieber nicht das oder so, lieber so. Und dann sind die ganze Generation, die sich auch entwickeln mit anderen. Geschichte. Es gibt kein, sowieso keine Wahrheit. Was es gibt auch keine. Es ist nur äh, eine Art von Sagen. Äh, so Aber ich, ja, ich weiß es nicht, weil ich dachte beim letzten Mal als Asana ja. wo ich hier auf dem Stuhl saß und ja. sie gesagt hatte ähm, und dann verbessern mich meine Freunde mit dem Deutsch oder so, und dass ich dachte, vielleicht müssen sich alle an ein neues Deutsch gewöhnen, was mhm. unterschiedlich klingt. So oder mit der also mit der Verwurzelung in der Geschichte, warum also wie so diese Welt ist so komplex. Wie können wir eigentlich lernen, mit dieser Komplexität umzugehen, ohne es zu vereinfachen? Wie mit Multiperspektiven, so die ja eigentlich alle real da sind. so ja, habe Wenn ich jetzt sage, wie kann das aussehen, dann habe ich eigentlich 100 Ideen, wie man es machen kann. Ich glaube, es ist nicht mal so schwer. Aber dann, ähm, ja. Aber dann, ja, wie ja. du sagst. Äh, dieses Multiperspektiv, mhm. ja, das ist extrem, äh, mhm. viel mehr, jetzt habe ich das Gefühl, als, als wer, wer bin ich. Also, wenn man hat diese, diese Ruhe mit ein, einem eine Bleistift und einem Stück Papier und man hat sein Manuskript mhm. da von A bis Z, weil es war keine äh, Schreibmaschine da. Mhm. Ich meine, das ist viel besser mit Schreibmaschinen und Computern und so weiter und so fort. Wir gehen viel schneller ins Ziel. Aber ist der Weg auch. Wie sieht aus? Also äh, äh, um eine Idee, und das ist genau auch dieses Ausstellungsstelle, eine Idee zu entwickeln und dann bis die, die die letzte Satz in dein Manuskript zum Beispiel. Mhm. Aber wenn man hat mit Korrektur mit Word äh, in einen Computer, es super easy. Super. Du kannst auch ein ganz Kapitel äh, wegschmeißen und ein neue ausbauen. Voilà. Und das ist so heute. Äh? Äh, aber dass unsere auch äh, aber also unsere Gedanken auch wechseln sich an anderes, oder? Aber meinst du mit dem Word-Dokument, dass quasi, dass es schwieriger ist, eine Setzung zu machen, einen Punkt zu setzen, so oder? Es ist anderes. Ja. Ich denke, das ist nicht schwerer oder mhm. es ist anderes. Ich denke, wie, wie, wie, wie, wie die die die, die Moment von dir, du kannst immer noch entscheiden, ob du mit einem Computer schreiben mhm. möchtest oder du nimmst ein Stück Papier, mhm. zum Glück. Mhm. <lacht> Damals in der Zeit von Spinoza, das hat nur mhm. ein Stück Papier und ein Stift mhm. und da war so äh, nichts nicht anderes und in Kerzen. Aber ich meine, diese, diese Zeit, das ist auch etwas, die mich so äh, sehr äh, hautnah, diese dieses Frage der Zeit und wie es ist. Wie man fühlen diese Zeit. Man kann ja. sich langweilig, man kann so diesen das ja. Entschuldigung Konsum äh, gehen und so weiter. Oder man kann auch nichts machen oder Yoga oder so. Ja. Es ist egal, egal. Ich bin wie gesagt. Ja. Aber das ist auch eine Zeit, die so jetzt, also jetzt, ich war jetzt jetzt ja. da. Aber das ist so mehr ich, ich gehe alt. Mehr ich habe das Gefühl, ich, ich ich habe diese Zeit in meiner Hand. Ja. Ich kann den fühlen. Da, da, mehr und mehr. Das ist so, so äh, wahnsinnig, weil die Entscheidung, ah ja, mache ich das lieber so am Tisch und, oder ich gehe rennen draußen drei Kilometer. Na, oh, lieber das. Aber dieses Gefühl, die Entscheidung und diese Zeit, also auch das Glück, das zu machen, weil ich, ich, ich, ich habe so gedacht, das ist so unglaublich, eben äh, auch Wahnsinn. Neben anderen, die haben auch keine Zeit, ja? hat nur Stress auch gebaut, ist vielleicht auch ja. selbst gebaut, aber meistens nicht selbst gebaut. Äh, und so und das ist diese Gesellschaft, wo man auch Exil möchte. Vielleicht. Was denkst du? Exiliert, ja. sag mal. Da. Ich <lacht> ja. Aber ich glaube, oh Gott, das ist jetzt vielleicht, ähm, aber quasi Exil aus diesem zu festgebauten so, oder dem zu festgefahrenen ja. oder dem, ja, aber diese Geschichten hört man ja auch immer wieder von Leuten, die ausbrechen oder von, keine Ahnung, überraschenden Trennungen und niemand hätte das, oder so lauter solche Sachen. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass... Ähm, dass dieses Jahr so verrückt war, weil einfach so eigentlich um mich herum so permanent ähm, so unglaubliche Dinge, die niemals irgendwie zu erwarten waren, per so permanent passieren. Also ja. So. Ja. Um, ja. Also ganz um, ja. Ja, das ist eine ich, Erfahrung, ich, ne? Hallo, ja. hallo, ja. Ja. ja. Hm. Aber ich weiß nicht mit dem Exil und Ausbruch, wer. Ja. Weil ich dann, ich weiß es nicht, dass das Bild, was mir dann kommt, ist irgendwie eine Familie oder so, oder Verantwortung und dass dann bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr gehen, so. aber ich weiß es nicht. Und als du gesagt hast, und da, da, da kann ich irgendwie, glaube ich, nichts sagen, aber ich, und zu dem, mit dem mache ich das oder das, frage ich mich, ob du damit meinst, so eine Beliebigkeit, so, mhm. im Gegensatz zu einer so Fokussierung und Konzentration auf eine Sache hin und das vielleicht ist dann dieses Exil an diesem Tisch so weil es dann ja das ist ja. Eine, eine, eine sagt man das eine mhm. äh, Ausflug eine eine Art von Ausflug in in diese goldene Exil mhm. nicht die andere Teil bitte bitte und eine Art von Erfahrungssammlung also wie ich meine mhm. Ähm, äh, in der Griechen die Herkules äh, äh, 12 äh, arbeiten. Bon, meine, das bin ich kann ganz nicht so gut, es war bestimmt eine Ursache, warum und eine eine Belohnung am Ende oder oder Strafen, äh, was er geschafft oder nicht geschafft. Aber das ist so die diese Mensch äh, Dasein Mensch, ich sage Mensch, Mensch, äh, ich bin dann Frau, aber ich bin äh, Mensch, äh, voilà. das und die, das ist das etwas die die die, wie gesagt, interessiert mich extrem viel, wie, wie, wie man anderes zu setzen Aber wenn du über Familien sprichst und so weiter, so weit wollte ich auch nicht, nicht einfassen. Nein, nicht ich dachte, das ist das. Nein, nein, weil da ja. ist es natürlich ganz, ganz brisant nicht, nicht ja. der Fall. Aber, aber ähm, ich, weißt du, ich, ich war. Ich, durch diese Ausstellung und diese, diese, diese Wohnzimmersitzung mit, mit, mit, mit allen anderen und mit ja. dir heute, ich, ich sammle eine große Erfahrung. Ich hasse natürlich nicht das Exil in der ersten Linie, ich hier, aber das ist den, das ist Thema, das ich forschen, weil es trifft irgendwie sehr nah mir äh, mir. Und ja. ich wollte das auch äh, gespiegelt mit Menschen, die wirklich das Meer als ich in meine ganze äh, goldene bürgerliche Schweizer Erkunft, was ich jetzt seit Jahren nicht mehr bin. Mhm. Aber immerhin, immerhin. Meine mhm. weißt du? Mhm. So, so. Ja, ich habe mich noch... Ich dachte noch, weil du das gesagt hast, mit so Ausflug ins Exil. Ich stelle es mir eigentlich nicht vor, dass man einen Ausflug machen kann. Ich glaube, das hat Bedingungen und dass ist eigentlich irgendwie härter ist oder genauso die so ja, ja. das Exil und das ist nicht ähm dass es nicht einfach, weil ein Ausflug ist, so I come, I go, ja, ja. Take, nee, ich, so, ich habe einen Fehler so. gemacht. Nein, nein, der Ausflug ist ein bisschen ja. zu, zu nett auf Deutsch. Ja. Entschuldigung, ja, ja, ja. Nein, ich kriege auch nicht. Das ja. ist so, man das Oder weil recht. ja dein Weg ja auch Konsequenzen hm. mit natürlich. sich gezogen hat. So. Sehr, ja. Ja. sehr, sehr, sehr, natürlich, natürlich. Hm. Nee, nee, ich wollte, ich wollte nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht ja. ich, ich mag nicht über mich sprechen. Okay. Erstmal ja. sehr, sehr, sehr viel. Aber, mhm. aber, aber ich habe das Gefühl, ich habe ja auch viel zu viel gesagt. Äh, aber Ausflug, das, natürlich ist es total falsch. Es ist total, aber dann muss ich mich entschuldigen. Nein, äh, das, überhaupt gar nicht. Ich dachte, das, ja. ich dachte einfach, wir denken zusammen und dann denke ich ja, einfach. Ist, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Nee, aber, es, aber äh, ich, ich habe das Gefühl, das fand, wie, wie das Gefühl es ist so ein bisschen so, das, dieses Impression, das so, ich, also sagen wir das Gefühl, dass äh, wirklich die heutigen Tage und durch auch diese Pandemie, die wir uns total, auch eine, eine, eine Erfahrung, also kollektiv, das ist etwas, das auch äh, groß, groß, großartig und ganz kompliziert und ganz, auch gibt es Krise, die werden auch treffen, viele Armut und viele große, große, große Probleme vor uns, das die Sicherheit. Und das ist nicht schön, das ist, weil wir sind gar nicht bereit gewesen. Aber wurde ja, das gesagt hast mit dem Bürgerlichen, oder das habe ich eigentlich gedacht, als ich hier die Treffer hochgegangen bin, dass ich dachte, ich habe gestern noch mit meinen Geschwistern gesprochen über eigentlich die Migration also von unseren Eltern. Und dann war das Interessante eigentlich, dass meine Schwester, die älter ist, als ich das sie gesagt hat, dass eigentlich das Entscheidende ist für sie, dass sie es nicht entschieden hat so dass sie jetzt also und ich glaube es ist eigentlich niemand in Trauer über irgendwas aber ähm, weil wir gefragt worden sind und was wäre anders oder was wäre dann so und dass sie eben gesagt hat das ist das ausschlaggebende dass sie es nicht entschieden hat so mhm. und dass das so ähm, eine Linie macht bei ihr und dass ich dachte okay was was hat mich eigentlich geprägt oder was ist das oder dass ich dachte mit ähm, dass ich eben glaube es ist wie auch immer, Migrationsexil oder also was diese Erfahrungen sind, die den Blick eben brechen auf so eine Art, dass du dich irgendwo befindest und du weißt, das, was vielleicht zur Normalität erklärt wird, ist gar nicht normal. Oder es muss nicht unbedingt normal sein. Und das, also das können ja unterschiedliche Dinge sein, das kann, also, also unterschiedliche Dinge in der Biografie, die das auslösen, aber die das eigentlich in Frage stellen. So. Und ähm, was ja auch ganz viel also weil ich habe jetzt eine Reihe gemacht zu also zu Klasse sozialer Herkunft, wo es eigentlich auch die ganze Zeit darum ging, was passiert eigentlich in diesen Biografien, keine Ahnung, wenn also wenn man als erste Person in seine Familie studieren geht, dass man eigentlich permanent in der Umgebung, wo man drin ist, dann einen Außenblick hat und sich eigentlich permanent so verorten muss, weil man sich vielleicht falsch fühlt, so, weil man das eine verlassen hat so und dass in dem anderen auch nicht den ganzen Habitus und sonst was haben wird und dass ich glaube das interessante ist dieser Bruch so und die wie auch also hoffentlich dass der irgendwie ich wünsche es allen dass es irgendwie produktiv ist so aber dass das eigentlich diesen Blick ermöglicht anders als du in einer Position wo immer alles that's the way it is oder so oder was sich so oft so eigenartig finde, irgendwas zu lesen und dann ist sowas die Normalität oder sowas oder die so durchspricht und dann merkt man eigentlich, okay, wo lebst du eigentlich oder was, hast, was ist eigentlich <lacht> da passiert, dass du, bemerkst du nicht, dass, ähm, weil jetzt hier ein Bild aufgehangen wurde von ähm, wahrscheinlich das, was du vorhin auch meintest mit dem, also was ich vermute, was das Bett einer obdachlosen Person ist quasi und die Frage ist, wie, was macht das, also was, ähm, was für Beziehungen sind da oder was für ja wie gehe ich damit um genau. so. oder weiß ich, dass Dinge eigentlich auch ganz anders sein können und nicht weil ich vielleicht darüber gelesen habe oder so weil ich jetzt erfahren habe ja genau aber ja. bei dir genau ob ich darf ja. kurz fragen also du, du, man liest deine Biografie du bist geboren in Moskau das bedeutet ganz Kind bist du die, diese Ort verlassen mhm. hast mit deinen Eltern weil du könntest auch wahrscheinlich zu jung, zu entschieden. Du musst ja den Eltern folgen und da, aber es ist trotzdem eine große, auch ein großer Sprung als Kind äh, da, oder? Ähm, ja, wahrscheinlich. So, ich kann ja wahrscheinlich, weil ich weiß es ja nicht anders. So. Ja, ja. Und andererseits glaube ich, dass das andere, was das so geprägt hat, ist auch ähm, die El also das Haus, in dem wir, also das Haus nicht als Gebäude, sondern als Raum, in dem wir aufgewachsen sind. Ähm, dass es natürlich, also dass wir zu Hause Russisch gesprochen haben, dass darauf großer Wert gelegt wurde also und ähm, dass das irgendwie klar war. oder. Aber ich glaube auch, die Struggles meiner Eltern zu sehen, das ist ja eigentlich auch ähm, das Heftige, glaube ich. Aber auch letzten Endes, dass man ja als Kind so gesegnet ist damit, dass man alles irgendwie als voll und normal nimmt. Weil das ist es dann. Ähm, und das eigentlich erst später man vielleicht bemerkt. Oder das war auch im Studium interessant zu sehen, wie... Ähm, wie unterschiedlich dann Freunde und so mit, mit Situationen umgehen, die für mich eine ganz andere Bedeutung hatten, so und was das also das eigentlich erst später zu lernen, was davon eigentlich was war, so ja oder dann gleichzeitig durch das Reisen zum Beispiel dann zu bemerken oder Verwand, keine Ahnung, Verwandtschaft in den USA oder woanders zu besuchen und dann zu merken ähm, keine ah also Vielleicht muss ich noch mehr dazu sagen, dass quasi die Lebenswege dann der Eltern meiner Cousinen und Cousins oder so, also die also nee, die sind dann die, die Cousinen und Cousins meines Vaters, weil es ist alles so Großcousins, dass die, dass die ganz anders in ihr Arbeitsleben gefunden haben, was deren Selbstverständnis und sie selber ganz anders geprägt hat. Und zu sehen, okay, das ist Deutschland, das hat also quasi, dass ich mich geschämt habe, für den Akzent meiner Eltern so und dass ich mich später geschämt habe dafür, dass ich mich geschämt habe. So, das hat eigentlich nicht, also wenig mit mir zu tun, sondern mit den Umständen, in denen wir gelandet sind. Dass das woanders oder dass ich also und ich wünsche es mir für hier, dass es selbstverständlich sein kann, dass es darauf ankommt, was du kannst, was dein Diplom ist was, und so weiter und nicht, dass deine Diplome nicht anerkannt werden, sondern das, was du kannst, so und dass du natürlich dort auch einen Weg gehen kannst. Ähm, also, dass es ähm, das waren dann alles Erkenntnisse, eigentlich darüber, was ich hier für normal dann angefangen habe zu halten, so und natürlich auch mit Wut darüber, so, ja. weil das gemacht ist, ja. weil es nicht, dass nichts davon Gott gegeben ist, irgendeine dieser, Entschuldigung, Scheißüberlegenheiten. so, ja, ja. Ja, das ist so schon ja. stark, ja, sehr gut gesagt. Ja. Nein, weil ja. das das du äh, äh ja, aber ja oder dass ich denke, was bedeutet das für eine also jetzt nicht im künstlerischen Sinne, wo man vielleicht sich noch mal in seine Arbeit versenken kann oder so, aber die Anerkennung und ein Teil einer Gesellschaft zu sein, wie also was das bedeutet für einen Bruch, so ja genau no. und dass man eine Verantwortung hat für diese Biografien absolut ja. absolut, aber ich mag gern den Begriff auch Bruch, also du das, sagst du, das ist auch etwas, das gehört zu irgendwie äh, zu meinen Fikt Fikt Fiktionen und echte Leben. Also ich meine so äh, es ist e extrem stark, extrem stark. Und wie du das auch ja. beschreibt hast, für, die, für dich. Wow. Ja, ja da, genau, das fehlt mir zum Beispiel. Also fehlt. Ich habe ich ja etwas anderes nicht. gebaut. Aber ich glaube, dass wenn ich das so beobachte in meinem Freundeskreis, dass Brüche ganz unterschiedlich sein können. Ja, ja. Es muss also so das es kann so anders sein. Oder dass, dass man irgendwie merkt, ich bin hier, aber irgendwie werde ich nicht, also ich kann nicht diesen, keine Ahnung, die Berufe meiner Eltern übernehmen und dasselbe tun oder so. Oder ich merke, mhm. es ist nicht so. Und darin kann man ja auch viele Jahre leiden, bis es zu einem Bruch kommt oder, mhm. wie, oder wie auch immer, was sich ja. da alles... Also, dass ich denke, es kann sehr unterschiedlich sein, aber dass wir eigentlich auf diese Stellen hören müssen. Mhm. Mhm. Ja, ja du, ich, ich, bei mir habe ja. selbst produziert. Ja. Voilà. So, sagen wir es so. Ja. Selbstproduziert. <lacht> Selbstproduktion. Mehr Bruch mhm. selbstproduktion. Mehr, mehr, mehr, wenn man, man sieht es auch also die, die Entwicklung, Entwicklungen da auch bist du ganz nüchrig gewesen, bist du nach, auch, äh, nach Porto Portugal das ist auch eine interessante auch Kultur, also mhm. hallo hallo, aber gar nicht mhm. gar, gar nicht, weil bin nicht so mhm. so, aber es ist nicht äh, unbedingt äh, wenn man in Moskau geboren ist, also ich meine, es ist auch mhm. nicht so. Und das ist dann auch Bruch, also in positiver Weg auch. In meiner Ahnung, also und das ist deine Biografie, also die da auch in der Kunst äh, äh, zu spüren bestimmt auch, ja. so und das ist, das macht auch unsere, wie sagt man das, unsere Leid, Leid, Passion, Leid, Leid, Passion, Leide, Leid, Leidenschaft, Nein, Leidenschaft, werde... Leidenschaft. Ja. Leidenschaft, sehr ja. schön, ja. voilà. Ja. Ja, ich habe gar kein Zeitgefühl. Ja. <lacht> <lacht> ah. Okay, wir machen das fertig ah. dann. Ich bedanke mich sehr herzlich, Anna, dass du heute Abend warst. Und ich schicke meine Beste an Vanna und Robert. Wir sind ja. da für, auch, ihr seid auch da gewesen. Und Dankeschön noch, Anna. Danke an dich und an euch alle. Danke, das Team, Bravo und die ganze Team. Danke auch an Enkidu. Speziell danke für deine ganze Technik.